Herzlich Willkommen bei der DIGMA Dienstleistungsgesellschaft. Unsere Profession sind kommunale Informations-, Bildverarbeitungs- und Dokumentationssysteme in den Bereichen Abwasser, Kataster und Verwaltung. Im Vordergrund stehen dabei für uns immer Sie als Anwender. Wir schaffen Software aus der Praxis für die Praxis. Unsere Philosophie ist schlüssige und korrekte Datenverwaltung von Anfang an. Beginnend bei einer effektiven und eindeutigen Untersuchung schaffen Sie sich die Basis für eine sofortige und umfangreiche Kanaldatenauswertung. Problemlose Übernahme und Ausgabe aller gängigen Datenformate ermöglicht eine detaillierte und facettenreiche Datenverwaltung und Auswertung und somit eine kosteneffiziente Instandhaltung Ihres Kanalnetzes. Ganz wichtig für Sie, unsere Softwaremodule sind ohne Reibungsverluste in alle bestehenden Systeme auch als Ergänzung einsetzbar. So erhalten Sie sowohl für Haltungs-, Leitungs- und Schachtuntersuchungen klare und effektiv auswertbare Informationen. Damit sind Sie in der Lage, den Zustand Ihres Kanalnetzes sofort zu begutachten, zu bewerten und dann gezielt zu planen. Alle Informationen aus den Befahrungen werden dann eins zu eins in das Verwaltungsmodul übertragen und stehen zeitgleich zur gezielten Auswertung zur Verfügung. Bevor die Daten in das System übertragen werden, erfolgt eine automatische Prüfung auf Plausibilität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Behalten Sie Objektdaten, Untersuchungen und Ergebnisse fest im Blick. Selektieren Sie sich ganz einfach Ihre gewünschten Sichtweisen oder nach Einzelkriterien. Und machen Sie sich die vielfältigen Darstellungsmöglichkeiten im Kartenmaterial präsent. Ganz einfach per Mausklick können Sie die Betrachtungsweisen ändern. Speichern Sie sich diese dann vielleicht als Themenkarten ab. Die schadensgenaue Videoanbindung erlaubt Ihnen eine virtuelle Reise durch Ihr Kanalnetz, indem Sie gleichzeitig Haltungs-, Leitungs- und Schachtinformationen mit den dazugehörigen Filmen ansehen. Haben Sie sich so ein Sanierungsgebiet erarbeitet, können Sie gleich eine erste Budgetübersicht gewinnen. Ausgehend vom Wiederbeschaffungsneuwert ermitteln Sie über die Abschreibungszeiten und Zinssätze sowie Kostenbetrachtungen für Profile, Einzelschäden, Materialien und sonstige Kosten, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Die ausführende Sanierungsplanung unterstützen wir durch ein effektives Tool, das ganz einfach Schritt für Schritt zu sanierende Schäden mit den LV-Positionen zusammenführt und zeitgleich in einer Karte darstellt. Die LV-Positionen passen Sie individuell an oder übernehmen vorhandene Vorlagen. Das Planungsergebnis wird in die Dokumentenverwaltung überführt und ist hier dem jeweiligen Objekt zugeordnet. Der Vorteil, verändern Sie später Ihre Sanierungsgebiete müssen vorherige Planungen nicht neu erstellt werden. Diese werden automatisch übernommen. Speichern Sie jegliche Dokumente unabhängig von Dateiformaten. Kommunizieren Sie mit anderen Abteilungen. Erstellen Sie Serienbriefe. Setzen Sie Fristen. Und erhalten Sie so eine optimale Dokumentation. Auch im Rahmen von Gewährleistungsfragen. Sobald die Sanierung durchgeführt ist, und Sie die abschließende Untersuchung einpflegen, werden automatisch nicht nur die vorherigen Befahrungen, sondern auch alle Dokumente ins Archiv geschoben. So haben Sie immer den Blick auf den aktuellen Zustand Ihres Kanalnetzes. Und eine Anbindung an Ihr GIS-System besteht natürlich auch. Verschaffen Sie sich klare Sicht auf Ihre Kanaldaten. Unser Können ist Ihr Gewinn.